Herzlich Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Weitwinkel. Bei uns wird es heute politisch, um genau zu sein, kommunalpolitisch. Wir wollen euch nämlich zeigen, welche Beweggründe Leute haben, um Lokalpolitik zu machen, aber auch auf der anderen Seite überhaupt erstmal zeigen, wie lokale Politik überhaupt funktioniert. Es ist ja für viele Leute so, dass sie den Einstieg in die Kommunalpolitik finden, indem sie sich in den Jugendorganisationen bestimmter Parteien organisieren. Und wie die Aktionen von denen aussehen, das zeigen wir euch im folgenden Beitrag. Warum ist es wichtig, dass sich besonders junge Menschen politisch engagieren? In Münster sind verschiedenste politische Jugendorganisationen vertreten und wir stellen euch heute zwei von ihnen vor. Aus diesem Grund haben wir uns mit Dietrich Aden von der Jungen und Max Siegmann von der SDS Die Linke getroffen. Ähm, ich engagiere mich bei der Jungen Union. Weil es mir wichtig ist, für die Anliegen unserer jungen Generation sich einzusetzen und dafür zu kämpfen, sei es das Thema Breitband, digitaler Ausbau, sei es aber auch, was ich ein sehr wichtiges Thema für unsere Generation finde, dass uns keine Schulden hinterlassen werden, dass eine Politik gemacht wird, die generationübergreifend ist. Und ich war Anfang 20, wo ich beschlossen habe, ich will nicht immer herummeckern, ich will nicht immer mich beschweren, dass die Politik so oder so falsch ist oder dass Politiker was Falsches sagen, sondern ich wollte das Blatt irgendwie selbst in die Hand nehmen und selbst Akzente setzen. Es ist wichtig, dass sich alle Menschen politisch engagieren, aber vor allem junge Leute, weil wir wirklich sehr viel Einfluss darauf nehmen können, wie wir später leben wollen. Sei es der Wohlstand, sei es das Thema Sicherheit, sei es die Frage, wie es unseren Kindern gehen soll, welchen Arbeit wir später nachgehen wollen wie die Zugverbindungen sein sollen. Also alles, was wir heute entscheiden, was die Politik heute entscheidet, das wird morgen und übermorgen unser Leben sein. Und Insofern ist es wichtig, dass sich gerade die junge Generation einsetzt, damit wir die Zukunft gestalten können. Für uns in Münster ist sehr wichtig das Thema bezahlbarer Wohnraum. Wir brauchen auch eine gute Anbindung an die Außenstadtteile. Und ein weiteres wichtiges Thema ist, das merkt jeder, wenn man mit der Regionalbahn nach Münster einfährt. Das Netz ist hier wirklich schlecht. Man kann nicht mal Spiegel Online, nicht mal seine E-Mails abchecken. Wir haben einen schlechten Breitbandausbau und das ist ein Thema, wofür uns wir sehr einsetzen. Es gibt zwei Maßnahmen, die sehr wirksam sind. Die eine Maßnahme ist, an die Öffentlichkeit zu gehen in Form einer Pressemitteilung. Wir werden uns häufig an die Zeitung, wir freuen uns auch sehr, dass sie häufig gedruckt wird. Das führt dazu, dass die politischen Akteure, nicht nur unsere eigene Partei, sondern auch viele andere Akteure, sich mit unserer Position auseinandersetzen. Wir gehen auch an die Öffentlichkeit, indem wir Menschen ansprechen. Wir haben eine Umfrage gestartet mein Münster 2030. Wir sind auf die Menschen zugegangen und haben gefragt, wie stellst du dir, wie stellen sie sich ihr Leben 2030 vor? Und natürlich, wirken wir in unsere Partei ein, in die CDU, die ja auch im Rat vertreten ist, die also unmittelbar ja die Politik hier verändern kann. Und wir versuchen durch Anträge, durch, durch Überzeugungsarbeit, die ratspolitiker zu überzeugen, unsere Position umzusetzen oder jedenfalls nachzuvollziehen. Der Austausch könnte besser sein. Es gibt ja den Begriff der Facebook-Blase. Es besteht die Gefahr, dass man immer in seiner eigenen politischen Blase bleibt und gar nicht mitbekommt, was die Ideen der anderen Jugendorganisationen sind. Und der Austausch, selbst wenn es Parteien und Jugendorganisationen sind, deren Meinung wir nicht teilen, ist sehr, sehr wichtig, um auch die eigenen Argumente und die eigene Argumentation zu schärfen. Ich war schon relativ früh äh, der Meinung, dass die politische Situation in Deutschland nicht so ist, wie ich sie äh, gerne hätte und habe mich über viele Dinge aufgeregt. Und beim SDS bin ich dann relativ spontan gelandet nach einer Aktion, wo bin ich danach zu einem Treffen gegangen und habe dann festgestellt, das ist eine Gruppe, mit denen ich erstens viel Spaß haben kann, aber auch zweitens meine politische Einstellung halbwegs gut zusammenkriege und mit denen ich glaube ich auch was erreichen kann politisch. Also ganz praktisch ist es so, dass für junge Menschen die politischen Entscheidungen die langfristigsten Folgen haben werden. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie noch in der Schule bin oder so und zwar noch nicht wählen kann, aber politische Entscheidungen zum Klimawandel getroffen werden, muss ich damit mich dann die nächsten 60, 70 Jahre rumschlagen. Während, wenn ich Rentner bin, da relativ wenig Probleme mit habe, deswegen ist es umso jünger man ist, umso wichtiger politisch aktiv zu sein, aber generell hat das jetzt keine Altersgrenze. Speziell in Münster ist gerade für, Jugend, äh, für junge Menschen, vor allem für Studierende, die hier neu hinkommen, Wohnraum ein total spannender Bereich, da die Mieten hier absurd in die Höhe steigen. Und praktisch bei der Wohnungspolitik ist es als Jugendverband relativ schwierig zu agieren. Da solidarisieren wir uns mit zum Beispiel den Hausbesetzern, die es hier in Münster gab. Was den Rassismus angeht, sind wir äh, sehr aktiv, sowohl was in Münster als auch was das Umland angeht, ähm, Anti-AfD- oder Anti-Nazi-Demos zu unterstützen oder jetzt äh, wie relativ aktuell in der Schule in Gievenbeck, da zusammen mit den Schülern und aber auch äh, zivilen Kräften auszuarbeiten, wie man, wie man verhindern kann, dass die AfD auftritt oder wie man deren Wirkkraft so weit wie möglich einschränkt. Also in den Abwehrkämpfen, was äh, zum Beispiel gegen die AfD sind wir für äh, Bündnisse zu haben. Wenn es jetzt um antikapitalistische Projekte geht, sind die meisten Jugendparteien da in ihrer Analyse eher gegen uns und dementsprechend kein äh, klassischer Koalitionspartner. Ich auch. <lacht> Politik funktioniert auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Zum Beispiel auf internationaler Ebene, wie letztlich das G20-Treffen in Hamburg oder auch die Zusammenarbeit innerhalb der EU. Aber da wir heute über die kommunale, also die kleinste Ebene reden, sollte es auch darum gehen, euch erstmal zu erklären, wie Kommunalpolitik funktioniert. Und dies zeigt euch unsere Animation. Im Postkasten findet Kirsten eine Karte.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 Jeder Stadtteil hat auch seinen eigenen Bezirksbürgermeister, den wir, wenn wir ganz ehrlich sind, eigentlich nicht wirklich kennen. Doch wir haben uns mit einem von ihm getroffen und ihn gefragt, welche Aufgaben er hat und welche Funktion er eigentlich hat.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 Mhm. um dann wieder die nächsten stressigen Zeiten vielleicht auch ein bisschen besser zu überstehen. Dann wünsche ich Ihnen bei diesen nächsten stressigen Zeiten ein, eine glückliche Hand und bedanke mich für das Interview. Dankeschön, Danke schön. Katharina ist seit der Kommunalwahl vor drei Jahren das jüngste Mitglied im Rat der Stadt Münster. Wie ihr vorhin in der Animation gesehen habt, also dem Stadtparlament. Als Ratsfrau ist sie in mehreren Ausschüssen vertreten und ist auch auf lokaler Ebene natürlich in viele politische Themen involviert. Wir wollten von ihr gerne wissen, warum man sich dazu entscheidet, so früh in die Politik zu gehen und haben auch nach ihren Beweggründen gefragt, sich politisch zu engagieren. Katharina Könke, 23 Jahre, sitzt im Rat der Stadt Münster. Die junge Ratsfrau engagiert sich seit ihrem 15. Lebensjahr politisch und möchte einiges in Münster verändern.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 Oh, also das war's mit Weitwinkel. Ciao, bis zum nächsten Mal.